Es ist gut, dass sich hier junge Leute mit wirtschaftlichen und auch gesamtgesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, gerade in einer Zeit, in der wir in der Gefahr stehen, dass unser Land, unser... Wirtschaftssystem, unser politisches System verächtlich gemacht wird und die intensive Auseinandersetzung, die diese jungen Leute hier zeigen mit diesen Fragen, ist ungeheuer ermutigend. Ja, der Fokus der Jugendlichen ist darauf gerichtet, dass sie eben eigene Lösungsansätze entwickeln für Themen, globale europäische Herausforderungen und dann mit viel Motivation, mit viel Interesse an diesen Themen rangehen, gemeinsam mit Forschenden daran arbeiten und wirklich auch Ansätze schaffen, die für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hochinteressant sind. Was wir ja immer bemängeln, ist, dass wir in Deutschland so eine fehlende startup up mentalität haben. Und äh, ich glaube, das hier genau ist so ein Format, das geeignet ist, das zu befördern, das den jungen Leuten zeigt, ihr könnt eure den bauen, ihr könnt sie loswerden, ihr werdet gehört. Ich finde, die Vernetzung, die man hier spürt, allein durch die Menschen, die hier anwesend sind und die Institutionen, die das Ganze unterstützen, bis hin zu Bundesministerien, das ist was ganz einzigartiges und was großartiges. Und ich glaube, das beflügelt auch die jungen Menschen, die hier sind. Was really interesting ist, the fact dass sie das sehen, as a collaborative project that needs to include voices from different actors in our societies and so they also look at existing knowledge outside their classes uh, to generate uh, fruitful partnerships. My role as an expert is to challenge them with questions in a friendly way and being Bloody honest, there is still some potential to go deeper. Man ist immer wieder beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit und Professionalität die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen hier vortragen und im Team arbeiten. Und auch für uns als Wissenschaftler ist es sehr gewinnbringend, mal eine neue Perspektive auf die Sachen zu kriegen. Wir leiden alle so ein bisschen darunter, dass wir in Fachzirkeln und Fachkreisen diskutieren, dass wir teilweise dann erst so im universitären Bereich anfangen, mit den Studenten zu diskutieren. Und jetzt diese Themen und diese Ideen und auch diesen, diesen Aufbruchsgedanken, nach vorne zu ziehen und das bereits jetzt halt in diesen schulischen Bereich zu tragen, finde ich eine ganz, ganz großartige Idee. Ich würde mir wünschen, dass man das viel breiter noch macht und viel mehr Öffentlichkeit auch noch darüber herstellt. Ich gehe immer nach really Hause mit sehr inspirierenden Ideen und ich denke, dass diese Späße, die aktive citizenship und Bürger unterstützen, sind wirklich really notwendig, wenn wir eine mehr resiliente Gesellschaften bauen hatten Gruppen, die entwickeln ihre Ideen wirklich in Kooperation mit der lokalen Wirtschaft und zum anderen hatten wir Gruppen, die bis in den Bundestag ihr Reisebudget eingesetzt hat, um da vorstellig zu werden und ihre Ideen zu diskutieren und es ja, ist eigentlich ganz spannend, was was vielleicht nächstes Jahr aus diesem Projekt geworden ist. I really hope that at least uh, what happens here circulates, moves beyond the event and arrives uh, to the people that can maybe scale it up. Teachers should build up teams for the yes summit because schools in Germany are still kind of regulatory uh, governmental organizations and innovation comes from the outside.